Hallo Leute, meine Muttersprache ist Armenisch und ich interessiere mich dafür, die deutsche Sprache zu lernen. Barevojovuč. In meinen Lernheirnen erweist sich Skrivatem Germaneren zavorelo. Ich mache diese Video, weil ich wille, meine Deutschkenntnisse verbessern möchte. Jetzt, nach der letzte Video, kann ich wohl zumem Germanerenis gedeellignere Barelevel. Für meine Zukunft? Ist die deutsche Sprache sehr wichtig und Menschen, ich, meine, sehr ich, ich, viel, ich habe mich in die deutsche Sprache verliebt. Natürlich habe ich noch oft Fehler, aber ich arbeite daran, meine Sprache zu verbessern. Ich habe jetzt ich Schatz-Schalner weil ich ein ich lese deutschsprachige Bücher und Zeitschriften und ich höre jeden Tag deutschsprachige Radio im Internet. ich Erst Erst hören wir ein Gespräch, und danach übersetzen wir in Armenisch. und wir in Armenisch. Katrin und Ralf haben sich auf einer Geburtstagsparty bei gemeinsamen Freunden kennengelernt. Sie waren sich sehr sympathisch und haben sich für Samstagabend in einer Kneipe verabredet. Ralf sitzt schon an einem Tisch, als Katrin mit kleiner Verspätung eintrifft. Katrin, hier! Hey, da bist du ja. Schön, dich zu sehen. Oh, tut mir so leid, Ralf. Ich habe ganz knapp meine Trambahn verpasst. Und die nächste kam erst zehn Minuten später. Ach, kein Problem. Ich war auch nicht ganz pünktlich. Jetzt entspann dich erst einmal. Möchtest du auch ein Glas Rotwein? Ja, gerne. Ist deiner gut? Schön trocken? Ja, mir schmeckt er. Da, probier doch mal. Wenn ich darf. Mh, lecker. Den nehme ich auch. Noch einen Viertelliter von dem Rotwein, bitte. Super, dass es heute Abend geklappt hat. Letztes Mal hatten wir ja nicht viel Zeit zum Reden. Klar, das war ja auch Werners Geburtstag, aber jetzt … Erzähl mir doch noch mal, was du beruflich machst. Das habe ich auf der Party nicht so richtig verstanden. Ach, das ist nicht so schwierig. Ich bin selbstständig und arbeite als Übersetzer für verschiedene Verlage. Gerade übersetze ich ein Jugendbuch aus dem Englischen. Du sprichst dann sicher fließend Englisch, oder? Ja sonst wäre es schwierig. Aber Sprachen waren schon immer mein Hobby. Ich kann auch Französisch, Spanisch und Italienisch. Und du? Oh nein, da bin ich nicht gut. Englisch geht gerade so, aber mein Schulfranzösisch versteht in Frankreich keiner. Meine Leidenschaft ist mehr der Sport. Stimmt. Du hast ja erzählt, dass du Physiotherapeutin bist. Was machst du denn am liebsten? Reiten ist mein Lieblingssport, wenn das nur nicht so teuer wäre. Aber ich fahre auch gern Rad, schwimme und segle gern und gehe oft zum Joggen. Und im Winter natürlich Skifahren und Langlaufen. Wann hast du denn noch Zeit zum Arbeiten? Tja, da habe ich wirklich Glück. Ich arbeite in der Praxis meiner Mutter und bin deshalb ein wenig flexibel in meinen Arbeitszeiten aber das ist bei dir doch sicher auch so. Du bist doch selbstständig. Naja, schon. Aber ich muss rechtzeitig fertig sein, damit ich wieder neue Aufträge bekomme. Klar, das verstehe ich. Man muss sicherlich sehr diszipliniert sein, wenn man allein zu Hause arbeitet. Du lebst doch allein, oder? Nicht ganz. Ich wohne mit meiner kleinen Schwester in einer WG. Sie ist gerade bei meinen Eltern ausgezogen und wollte nicht allein in einer fremden Stadt leben. Ich mag sie sehr. Du wirst sie ja bald kennenlernen. Ach ja? Äh, ja, ich meine, wenn du willst. Du könntest mich ja mal besuchen. Ich kann wirklich gut kochen. Na, das ist doch ein Angebot. Wie wär's mit Samstag in acht Tagen? Okay, das müsste passen. Was isst du denn gerne? 1. Ich musste noch ein bisschen auf Katrin warten, denn sie kam leider nicht pünktlich. 2. Yes, sie macht im Sommer und im Winter viel Sport. Aber Reiten ist ihr Lieblingssport, obwohl das so teuer ist. Na, 3. Auf der Party hatte ich nicht ganz verstanden, was Ralf beruflich macht. Aber jetzt hat er es mir erzählt. Er ist selbstständig und arbeitet als Übersetzer. 4. Er hat ein großes Talent für Sprachen und spricht Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. 5. Er wohnt mit seiner Schwester zusammen. Die ist von zu Hause ausgezogen und wollte nicht allein in einer fremden Stadt leben. 1. Warum kommst du so spät? Ich habe ganz knapp meine Trambahn verpasst. 2. Was machst du beruflich? Ich bin selbstständig und arbeite als Übersetzer für verschiedene Verlage. 3. Was machst du in deiner Freizeit? In Tobespa rum, asat Reiten ist mein Lieblingssport. Ich schwimme gern, segle und fahre Ski. Lernen zu zünde im Siraz-Sporten. Jesirumem Lore, aragasta na varele, je da huckschel. Vier Wohnst du allein? Du meinst dass du Nein, ich wohne mit meiner Schwester in einer WG.